Hey Skatfreunde, willkommen zu einem neuen Video und zwar wollen wir uns heute anschauen die zweite von fünf Serien des Rocket-Finales, gespielt am letzten Sonntag, das Jahreshighlight, das große Turnier mit dem ganz dicken Jackpot und ich bin richtig gut ins Turnier gestartet, über 1000 Punkte, kaum Risiko, musste ich nicht gehen, hatte fünf fette Grangs und ein Farbspiel, den man auch noch als Grang hätte machen können. So gesehen mit nur sechs Spielen über 1000 Punkte und ja, da bin ich sicher schon ähm, jetzt vorne im Turnierfeld platziert, denn nach der ersten Serie wird schon gesetzt und das muss nichts Böses bedeuten, aber auf jeden Fall haben wir hier eine Menge starke Spieler mit dabei und jetzt schauen wir natürlich einfach mal, ob sich das Momentum so weiterentwickelt und wie es mir hier in der zweiten Serie ergangen ist. Schön ist erstmal, wenn... Der Start in so ein Turnier so geschmeidig klappt. Das gibt das nötige Selbstbewusstsein, sollte man natürlich sowieso mitbringen. Aber Skat ist halt ein Spiel, was dich auch ganz schön anscheißen kann. Und wenn da am Anfang mal was gut funktioniert, dann ist das erstmal erfreulich. So, hier wird gerade ein Sechstrümpfer gespielt mit beiden Trumpfollen. Die beiden Buben stehen bei meinem Partner blank. Ähm, Beikarte sah bisher auch überzeugend aus, also da. Können wir hier sehr wahrscheinlich nicht besonders viel machen. Ich versuche es hier gleich mal mit einer 10. Okay, dann kriegen wir das Kreuz erst geschmiert auf Herz und kommen damit raus. Herz-Dame macht den Stich. Also ein leichtes Spiel für Spieler 2. Hier biete ich jetzt im zweiten Spiel... 18 so angetestet, aber mehr ist er dann natürlich auch nicht wert, muss man sagen. Braucht mit Sicherheit schon irgendwo eine Verstärkungskarte, besser noch zwei oder zumindest irgendwas, was da gut reinpasst. So gesehen, so unglücklich sind wir dann auch wieder nicht, Das Spieler 2 in Hinterhand hier in die Büt geht. Ja, und was lässt der los? Ein Herzspiel? Ja, sind wir natürlich interessiert. Vielleicht haben wir hier mit den vier. Trümpfen ein paar zu viele Volle in der Hand. Das wird sich natürlich zeigen. Wo können wir die überall unterbringen? Können wir die alle unterbringen? Ja, und jetzt kommt Karo 7. Und das ist natürlich schon eine Karte. Da zerplatzen die Träume. Ich schäme mir hier schon sofort die Pik 10 blank. Denn jetzt können wir sicher kein Spiel mehr schlagen, wo auch noch das Pik Ass in der Beikarte ist. So, und jetzt ist es vielleicht doch noch interessant. Ein Karo-Stich bei uns oder Pik König. Ne, Aber es ist unwahrscheinlich, dass der läuft. Er wird wohl eher vier Karos haben. Ähm, ja, so ist es auch also kommen wir hier nur raus war ein bisschen unglücklich getroffen von meinem Partner, aber wahrscheinlich werden wir bei dem Spiel ohnehin eben meine vollen außer Pik 10 nicht unterbringen und dann werden wir es nicht gewinnen können so, drittes Spiel und ihr seht, wie rasant das geht. Ich mache mal hier ganz kurz den Pauseknopf. Ne? Ich habe es jetzt wirklich, ich kommentiere es nach, aber es ist in Echtzeit, wie das Turnier läuft. Also wenn du da ähm, gute Spieler hast, erfahrene Spieler, das macht nur bupp, bupp, bupp, bupp. Und deswegen nehme ich hier mal ein ganz bisschen Tempo raus. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Auf jeden Fall, ich habe jetzt ein sehr schönes Spiel. Fünf Volle in Vorhand mit drei Assen, passende 10 mit König noch in Kreuz, Karo Bube. Natürlich möchte ich hier den Gang spielen. Ich habe auch keine sieben im Blatt, also nullu wer möchte ich mir natürlich auf keinen Fall anschauen. Ja, und da kommt's. Da reizt der 48 und jetzt wird natürlich, jetzt es natürlich warm. Jetzt kommen wir langsam aus der Komfortzone raus. Auch so muss man ja schon sagen, wenn da in Mittelhand nicht der null sitzt. Er kann jetzt immer noch den null hand haben, aber er kann halt auch mal drei Buben haben und weiß ich was, fünfmal Herz oder Karo Aszupiert, irgendwie so, oder einfach nur, dass er ein Sechstrümpfer-Handspiel reizt. Und ich bin jetzt hier rausgegangen, ich stehe zu gut, um das so früh hier schon aufs Spiel zu setzen und da wird getauft Herz-Hand und das ist der Moment, wo ich weiß, okay, alles richtig gemacht, denn ähm, das ist, guck mal hier, Kreuz 10 läuft schon mal nicht. Das ist unwahrscheinlich, dass ich gegen das Spiel eine gute Chance gehabt hätte. Der hat lang Herz, wo ich nur das blanke Ass habe. Er hat nur ein Kreuz. Ja, mal gucken, da wird er überhaupt einen Peak haben. Wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Kreuz König sticht da schon. Das sieht nicht so aus. Wahrscheinlich kann ich hier höchstens noch, äh, wenn überhaupt, auf einen Karo-Stich äh, wetten. Ja. Also, ich hatte einen sehr schönen Ansatz, ähm, hätte aber wirklich auch schon katastrophal schlecht gefunden zum blanken Herz Ass, den König, zu Pik auch zur kurzen Farbe, die Dame und dann wäre ich gegen Pik freigelaufen und drei alte Bauern. Also sehr gut, dass ich hier nicht rankomme. War natürlich ein schönes Spiel für Spieler 2, der legt hier richtig los wie die Feuerwehr 3 erstmal am Stück und noch keine Chance, ihn da anzuknabbern. So, und jetzt mischt sich auch Spieler 3 ein. Lässt mal 20 verlauten und das heißt natürlich, dass ich mit diesem ähm, Gemüsebeet hier nicht dazu komme, noch meine 20 auch zu reizen. Äh, ja, und dann geht es wie mal wieder ganz schnell. Null ouvert, geschlossen, ohne Knochen. Rest schenken, viertes Spiel für Spieler 2. Schön, wenn es so geht. So, halber 0, halber Peak. Ja, aber zwei halbe Spiele machen selten ein Ganzes. In Mittelhand dann auch noch 5-Trümpfer-Pik, nur ein Seitenast. Der Null ist natürlich eigentlich mit 3 zu drücken, schon angewiesen darauf, dass in Kreuz irgendwie die 7 oder so liegt. Ja, und so gesehen, eigentlich haben wir nichts. Also steigen wir aus, gucken wir mal, was Spieler 2 zaubert. Ach, geht das schön schnell, du? Und es klappt auch schon die Karte wieder auf. 7-Trümpfer mit Ass 10 an der Seite das nächste dicke Ding, Kreuzbauer gefunden. Naja, okay, damit hätten wir vielleicht auch was gehabt. So, jetzt Spiel 6. Das muss doch jetzt mal unseres werden. Passe, passe, na also. Wir kommen zumindest mal ran. Okay, da wissen wir, was wir spielen können, müssen. Herr Grang hat zwar auch nur vier Abgabestiche, aber ich kontrolliere ja nur einen vollen. Also auf diese vier Abgabestiche, da würden sehr, sehr leicht so Richtung... Fünf volle Fallen, das wird zumindest sehr leicht möglich. Und deswegen spielen wir hier erstmal ein Karo mit rein. Der wird wahrscheinlich Schneider, so ist es auch. Und damit haben wir auch hier erstmal eine Hausnummer hingelegt. Ja, das ist mal wieder deutlich zu wenig. Und ich denke auch, man merkt das hier schon, da ist so eine Geschwindigkeit auch drin. Sehr erfahrene Spieler haben wir hier. Ich löse das nachher mal auf, wer hier mit am Tisch war. Für den Moment heißt es erstmal nur, diszipliniert spielen, keine übereilten und hektischen Entscheidungen hier treffen, idealerweise, Gucken wir hier, jetzt haben wir hier den nächsten mit rein, also da bin ich auch nicht der Einzige, logischerweise und das sieht so aus, als ob das unser letzter Stich war. So, da hat er auch einen für 45. So, aber jetzt, aber jetzt. Langsam wärmt sich die Karte ein bisschen an. Die drei oberen Damen, nun gut, die beachten wir nicht ganz so sehr. Dafür gucken wir lieber auf die beiden alten Buben. Jetzt das dritte Ass gefunden. Damit machen wir den Kragen sechs Augen runter. Uh, Karo Dame. Unangenehme Eröffnung. Stinkt schon so ein bisschen nach Abstich, ne? Ausgerechnet Karo Dame. Gut, Karo Dame und Pik König, da sind wir die karten die du nicht so gerne siehst okay gut herz 8 vielleicht auch nicht unbedingt also gut wir gehen mit der 10 und hoffen und da ist tatsächlich der abstich jetzt kann das spiel natürlich schwer werden so sechs augen gedrückt den müssen wir erstmal zurücknehmen auf 18 gut ich glaube buben muss man jetzt auch ziehen torpediert natürlich unsere kleine Schneiderhoffnung. da waren die buben verteilt und wir können das nicht nutzen so pik von unten oder pik oben unten ich habe mich jetzt, glaube ich, ja, was habe ich mich? Ich habe mich entschieden, einmal von oben zu ziehen, falls da irgendwie, naja, falls die 10 blank ist, um mindestens erstmal den König da einzusammeln. So, Herz Ass wird auch geschmiert, das deutet auch darauf hin, dass da nichts Dusseliges passiert. Okay, Herz Ass blank weggeworfen, dadurch können jetzt hier schon noch dreimal Herz kommen, ne? Müsst ihr mal sehen, wenn jetzt die Kreuz 10 eben anders gesessen hätte, wenn jetzt die Kreuz 10 ein Voller anders, dann fliegt mir durch diesen Abstich das Spiel hier um die Ohren, weil ich Ihnen auch noch eben zu kurz komme äh, und Herz auch ein bisschen unrund sitzt. Also ähm, Glück jetzt hier mit dem letzten Vollen. Also es war verdammt knapp, dieses Ding. Ähm, ja, schon so ein erster kleiner Schuss von Bug. Es äh, könnte hier, also die Karte sitzt bis, ja, also in dem Fall saß die Karte bisschen ungeschmeidig aber gerade noch so hinreichend so hier hätten wir natürlich auch gerne das spiel genommen ach wir nehmen es ja auch wir hätten oh, ich wollte gerade sagen also mit dem ding zwei Asse, zwei buben dann natürlich hätten wir es lieber für 18 genommen aber ohne eine 7 in der hand also null wollen wir uns hier nicht angucken wir müssen halt eine ein Trumpfkreuz im Endeffekt, ne? Oder nochmal eine Karo 10 oder was? Oder ein Bauer zum Grang. Auch vorstellbar, aber ein Kreuz wird ja schon reichen für einen schönen Fünftrümpfer mit zwei Seiten. assen. jetzt finden wir sogar zwei Kreuzen. Ist das Ganze schon wieder sogar kurz vorm Grang, muss man sagen. Aber natürlich irgendwo so eine wieder zu schwach, ne? Irgendwo die Kreuz Zehn oder die Karo 10, eine, dass eine Farbe ein bisschen stärker ist. Ein Kreuz hätte ich, wenn der zu dritt dagegen sitzt. Auch noch zwei Stiche abgeben müssen, dazu auch nur zwei Buben. Also wir nehmen den Sechstrümpfer Kreuz mit. Und da spielen wir gegen vier Trumpf. Spieler 2 in Mittelhand ist, ja, hätte auch drauf, jetzt eben auch gerne mal tauchen können. Kann er auch, kann ja sein, dass sein Partner Kreuz oder Karo Bube hat, aber er hat den Braten gerochen, ist darauf gegangen. Deswegen ähm, werde ich jetzt auch wieder mal wenig Schneiderschancen haben. Tatsächlich, guckt euch das an, jetzt wird sogar noch hier auf mit der 10 zu dritt sehr wahrscheinlich gegen mich geschnippelt. Ich muss ja gerade ganz kurz durchrechnen, ob ich das Spiel noch verlieren kann, aber dann komme ich zu der Erkenntnis, nein, 61 ist hier das Minimum, beziehungsweise 59 können sie nur kriegen. Er lässt sogar Ass ordnungsgemäß laufen und sechs Augen mehr, wenn die Herz 10 anders gestanden hätte, dann wären es immer noch 61 für mich gewesen. Aber kann man mal sehen, wie man plötzlich bei diesem Ding, Sechstrumpf Trumpf, mit Trumpf, Ass, Kreuz, Bube in Vorhand, Ass dabei, Ass zu dritt, wie ich da hier ins, ins Rudern komme. Ähm, also schon der zweite Hinweis, äh, irgendwas ist hier mit der Kartenverteilung, ähm <lacht> halt wie beim Skat, ne? aber wir haben hier halt keine Normalverteilung jetzt schon das zweite Mal gesehen. So, während wir hier wieder mal einen blitzschnell vorgetragenen Pick von Spieler 3 sehen. Ja, Karte hat sich auch schon wieder geklärt, beziehungsweise letztlich hiermit klären wir sie endgültig. Ja, selbst wenn wir jetzt noch diese Kreuzstiche machen, ich kriege halt... Ich, vielleicht muss ich sogar wirklich hoffen, dass mein Partner Kreuz, Ass und Zehn hat und jetzt den König spielen, aber das ist ja sowas von unplausibel. Das Problem ist jetzt nämlich, ich bleibe mit dem König am Stich hängen, ist mein Karo Ass auch wieder weg. Aber letztlich in dieser Konstellation, wo die Kreuz hin gedrückt ist, nützt das Ass alleine halt auch nicht. Also ähm, ja, war nichts, war nichts zu wollen. Wir wollten, aber wir, uns fehlten einfach die Möglichkeiten. Oder die Mittel. Die wir haben unser Möglichstes gegeben. Es, war, es fehlten einfach die Mittel. So, jetzt dreht Spieler 3 auch ein bisschen auf. Also sind hier ins, in der Summe, waren wir bisher irgendwie noch nicht so wirklich in der Nähe vom Beatspiel. Wenn dann am ehesten ich noch, aber auch das ist noch nicht passiert. So, ich wollte hier Karo 10 noch nicht stechen, wollte nochmal einmal gucken, ähm, ob da irgendwie mehr kommt, ob sich die Karte weiter klärt, was jetzt passiert, beziehungsweise jetzt kriege ich wenigstens da eine Schmierung drauf. Jetzt müssen wir gucken, aber leider verloren, wenn Pik Ass eben auch noch beim Alleinspieler ist, dann war es das halt, dann können wir hier wohl nichts gewinnen und das ist der Moment, wo nur noch Schneider frei als Parole ausgegeben wird. Also zusehen, dass wir hinten raus noch ein Stich nach Hause bekommen bei meinem Partner Kreuzkönig. So, wie ist der Zwischenstand? 300 bei mir zu 0, 435 bei Spieler 2. Der hat zwar losgetobt wie die Feuerwehr, jetzt sind aber äh, Spieler, also bin ich und Spieler 3 erstmal in der Reihe gewesen. Auch jeder äh, drei Spiele gemacht, 300. Also jetzt ist schon wieder alles relativ dicht beisammen, gar nicht so viel passiert. Ja, und mal gucken, ob es so weitergeht. Ich muss mich weiter in Geduld fassen. So, mal gucken, vielleicht geht hier mal was. Erstmal schön die Karo 10 beim Partner rausgelöst und auch noch den siebten Karo. Karo Caro-Dame zum Vorspielen und dann ist das schon wieder so ein trumpfstarkes Ding, wo das Trumpf Aster schon reinsegelt und es zeigt sich hier, es <lacht> wir dachten, wir spielen um Sieg, aber wir bleiben Schneider, also auch wieder ein Keulenspiel und schon haben wir hier das Bergfest erreicht in dieser Serie. Ja, wie gesagt, bisher ist noch nichts Dramatisches passiert, aber natürlich so richtig der die richtig fetten Spiele, die ich in der ersten Serie hatte, habe ich hier auch nicht. Und die Spielanteile sind eben dann auch jetzt ein bisschen unterdurchschnittlich. Also die anderen am Tisch haben mehr. Ähm, so gesehen auf der Haben-Seite, es ist uns noch kein Spiel umgekippt. Der Gang war ganz schön dicht dran. Also bisher, denke ich, noch alles gut gelaufen. Nur, dass die, ja, die Kartensituation ein bisschen ausbaufähig ist. Oh, jetzt ist Spieler 3 hier mal so ein bisschen am Rudern oder am, im Tank. Was hat der jetzt für eine Schwierigkeit? Drückt um, drückt noch mal um. Kann auch alles Bluff sein, aber bisher ging das ja auch alles rasend schnell. Also glaube ich jetzt erstmal nicht, dass da jetzt beim sehr guten Spiel so lange überlegt. Ne? Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Echtzeit übrigens, ne? Genau so wie das hier läuft wurde auch das Turnier gespielt. Weil ich natürlich sagen muss, jetzt mit ein paar Tagen Abstand an diese so lange Denkpause kann ich mich nicht erinnern. Pik wird angesagt. Gut, da haben wir erstmal nur drei Trümpfe. Karo Ass geht auch schnell. Okay. Gucken, fehlt ihm vielleicht auch Pik 10. Deswegen hier nur der König. Aber erst natürlich, ich will natürlich, dass mein Partner rankommt und dann Pik Ass auf Karo versenken. So, Karo 10 kommt. Oh, und das ist natürlich auch eine ungewöhnliche, ein ungewöhnlicher Verlauf. Mein Partner nimmt mit dem Herz Buben. Jetzt wird Karo Bube vorgestochen. Wenn ich jetzt übersteche, dann äh, hängt mein Trumpf Ass ja, so gesehen, also ähm, trotzdem zwölf Augen ist natürlich auch ein Schnapp. Die, also Karo 10 willst du auch nicht so ohne weiteres laufen lassen. Also jetzt im Nachhinein, wo ich mir das hier so anschaue, ich weiß es nicht. Ne? Ich glaube nicht, das sieht alles nicht so besonders glücklich aus. Ne? Mhm. Ähm Jetzt habe ich meinen Trumpf-Ass quasi eingestellt. Ich vermute natürlich eher, dass er Kreuz hat, als dass er Herz hat. Aber letztlich, ich muss meinen Partner irgendwie versuchen, wieder ranzubekommen, um meinen Trumpf-Ass jetzt hier zu retten. So hat das jetzt auch geklappt. Aber, wie wir jetzt gleich sehen werden, ähm, habe ich ihm damit die Kreuzbatterie halt hochgespielt und damit beim Fünftrümpfer jetzt das nötige Tempo gegeben. Also das... Ja, und leider der Pik-10-Stich ist eben auch nicht bei meinem Partner. Das sah man im Endeffekt ja schon am Herzbuben Buben im, im zweiten Stich. Ähm, den habe ich wahrscheinlich auf dem Gewissen. Also wenn ich da erstmal mit dem Trumpf Ass direkt rangehe, dann ähm, brauche ich nach dem Überstich auch nicht ins Kreuz fassen, sondern kann in ein Herz reingreifen. O oder wenn ich da nicht übersteche, sondern erstmal Kreuz-Lusche-Abtrag auf Karo 10, dann ähm, werden wir wahrscheinlich auch gewinnen. Also ich glaube, hier bin ich das erste Mal wirklich ähm, ja, für, äh, in die falsche Richtung gelaufen. Ähm, hab vielleicht auch nicht so, also hab das Spiel vielleicht auch in der Ecke, also das Spiel war schwach genug, aber ähm, ich habe irgendwo nicht damit gerechnet, dass hier mein Trumpf Ass jetzt in Gefahr kommt, wo Karo geöffnet wurde. Deswegen im Endeffekt mit diesem Trumpf König im ersten Stich habe ich mich selber Angefangen zu umzingeln und habe es dann auch zu Ende gebracht. Also ein glücklicher Ausgang hier für Spieler 3 in der Situation. Ja, auch irgendwie schade, ne? Natürlich schiebt er ihn jetzt ins Blanke Ass rein. Ich glaube, das Bild lege ich lieber noch nicht. Das wollte ich eher sparen. Er hat auch nicht hingehauen. Ja, wohl sehr wahrscheinlich zwei Buben bei meinem Partner. Ansonsten, ähm, ja, wenig plausibel, dass das Spiel hier noch weiterläuft. Frage, hilft uns das in irgendeiner Weise? Wahrscheinlich nur für Schneider frei, ne? 30. Ja, da will da noch einmal stechen. Zack. Ne, wir hatten noch schon ein bisschen mehr. Wir waren schon raus, aber letztlich auch zu gut das Spiel. Auch gegen zwei Buben in einer Hand. Leicht gewonnen. So, sechs trumpf Seitenass, eine 10 noch zum Quetschen. Jetzt ist wieder mal unser Auftritt hier in Spiel 15. Zumindest 20 sicher hier zu halten. Pflicht. Gucken. Was passiert? Kriegen das Spiel? Hopp. Oh, Karo 8, 9. Also jetzt schon keine Verstärkung. Aber das Spiel ist natürlich so stark, dass hier die Standarddrückung äh, in Frage kommt. Also nur eigentlich die Standarddrückung. 13 Augen runter Vorhand ähm, und den Kreuz spielen. Das ist logisch, glaube ich. So, der Stich, ja so ganz bisschen beunruhigt er mich schon. Ne? Wo ist, warum nimmt Spieler 3 nicht mit? Ähm, sind vielleicht drei Bauern bei Spieler 2, das deutet sich schon so ein bisschen an. Gut, Kreuzbube könnte noch bei Spieler 3 sein, na, dann ist die 20er Reizung vielleicht auch nicht so plausibel. Und hier natürlich jetzt auch, es kommt Herz Lusche König, da steht auch schon so ein bisschen drauf, dass das hier vielleicht ein schweres Spiel wird und... Ähm, man hat hier ja nun verschiedene Möglichkeiten, also äh, einstechen, sicher auch eine Möglichkeit, um noch nicht zu verraten, dass äh, Pik hier die schwache Karte ist, selbst ein Bluff mit Karolusche, um hier eine, einen anderen Kartenstand in den Köpfen der Gegner hervorzurufen, ist möglich. Letztlich ähm, Pik 8 sicher auch eine völlig plausible und übliche Reaktion, verrät halt das Blatt, dafür ähm, können wir jetzt halt Pik auch stechen also auf vier Augen quasi losgeworden diese Lusche, aber ob das dann reicht also so richtig geschmeckt hat es mir nicht hier dieser, dieser Start ähm ja und jetzt kommt Pik 7 nach einer gewissen Überlegung, also auch irgendwie so ein sneaky Move von Spieler 3, meistens kommt er jetzt die gleiche Farbe hinterher er klärt jetzt hier gleich das Blatt denn jetzt ist natürlich klar, dass ich ähm, aufgeflogen bin. Ich habe auch überlegt, ob jetzt der Abwurf richtig ist, denn an den Vollen, wenn der bei Spieler 2 sitzt, komme ich wahrscheinlich doch nicht ran. habe mich dann doch entschlossen zu stechen und ja, jetzt sehen wir das Elend. Tatsächlich, es stehen die drei Bauern noch bei Spieler 2. Äh, Spieler 3 hat hier das Pik Ass, also untergespielt. Jetzt wäre es natürlich cool gewesen, die Pik 10 irgendwie so einfach bestellt in der Hand zu halten und, und sich blank geworfen zu haben, aber das ist natürlich mit dem Blatt komplett unrealistisch ne? wir wollen ja erstmal gegen die normalverteilung gewinnen und dass das so stand war nicht zu sehen also jetzt gucken wir mal ähm, ich komme natürlich ein bisschen zu kurz stechen karo karo ähm, vielleicht als nächster plan hoffen dass karo 10 bei spieler 2 ist aber da kommt schon karo 10 und das ist natürlich ehrlich gesagt wieder nicht die beste nachricht karo steht zu dritt ich meine die karo 10 ist natürlich, wenn da schon eine Blanke steht, die ideale Karte. Ich muss halt jetzt hoffen, dass ich an das Herz Ass rankomme und dass da die Übergabe nicht steht und also wie die Luschen in Herz stehen. Das war jetzt das Entscheidende und es steht noch eine Übergabe. Spieler 2 kriegt das Spiel mit der Herz 8 noch auf die Herz 9 und damit bin ich halt aufgeflogen. Ähm, einstechen, dann mache ich danach keinen Stich mehr. Abwerfen, dann kommt natürlich Karo König, Herz Ass geht rein, aber es ist ja nichts zu verhindern auf... Das war noch meine beste Option. Und ich habe mich natürlich geärgert, muss ich sagen, hier nach dem Spiel, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es irgendwie, ich hatte eine Chance. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine Chance, wenn ich auf äh, Peak nicht steche, sondern Karo Lusche abwerfe. Und das hat mich so ein bisschen hier beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Erstmal habe ich jetzt hier ein gutes Spiel verloren, aber tatsächlich in der Analyse nachträglich stellt sich raus, nee, die Karte saß mit diesen vier Trümpfen, Karo zu dritt. Ähm, zwei Übergaben in Herz möglich, weil der Spieler 2 Ass 7, 8 hat, saß die Karte einfach auf Tot. Also wenn die Gegner sich da keinen groben Schnitzer erlauben und das haben sie nicht, dann konnte ich dieses Spiel einfach äh, nicht gewinnen und ja, dann ist es halt eine verurteilte Karte. Bitter, aber wie beim Skat. So, drei hole Asse, eine bestellte 10. Tja, kann auch nochmal 20 piepsen, aber das Rocket ist nun wirklich nicht das Format, um jetzt sich dann gleich hinterher noch so ein Spiel reinzuziehen, gerade wo Mittelhand auch schon gereizt hat. so, Karo sticht er, da kommt direkt Pik, nun gut, da wird er wohl, vermutlich versuchen sich was zu etablieren, das hat jetzt auch hingehauen ich habe jetzt natürlich kein gutes Nachspiel, das war vielleicht das beste Nachspiel, wobei jetzt eben auch vorhersehbar ist, jetzt kommt Herz Herz, also ähm, jetzt nur noch Trumpf und es steht halt auch alles glatt, ne? So, wenn Spieler 3 jetzt da noch den letzten Herz hat, der setzt sich hinten in die Trümpfe rein und ich konnte das Karo Ass nicht auf Herz 10 verladen. Ich hatte sie selber. Ähm, gut, ich denke mal, Trumpf Ass will ich noch nach Hause bekommen. Aber Trumpf Ass und Karo Ass wahrscheinlich nicht. So, und jetzt macht es mein Partner spielt Trumpf zurück und damit kriege ich dann gar nichts mehr nach Hause. Okay, klar, Karo 10 anbieten wäre halt auch Aufgabe gewesen. Dann hätten wir Trumpf Ass noch gerettet, aber die Karte stand halt ausgesprochen glatt und das war auch nötig für den Alleinspieler hier. So, hier haben wir mal wieder einen Ansatz. Reizbar bis 24, Er wird gehalten. Ist er auch weiter reizbar? Ihr habt es gesehen, ich habe sehr schnell gepasst. Ich habe es mir am Anfang schon überlegt. Ähm, du musst dich nach so einem Schock jetzt erstmal irgendwie ein bisschen sortieren. Du kannst jetzt natürlich schon All-In rufen und so ein Ding hier auch auf Kreuzhand durchziehen, aber es ist natürlich mit diesen... Holen Assen da in Mittelhand ist es wirklich nicht schön. Vorhand wäre vielleicht noch eine andere Geschichte. Wenn Kreuz statt Pikbube dabei wäre, wäre noch eine andere Geschichte. Wenn du, na klar, wenn du irgendwo statt Ass lusche Ass, 10 Lusche hast, alles andere Situation. Dieser war mir jetzt einfach hier eine Nuance zu Dürr. Hab's mir hinterher angeschaut, wahrscheinlich wäre er gegangen. Es hätte der sechste Trumpf gelegen und Pik 10 und wahrscheinlich wäre der gegangen, aber ich glaube, es ist schon vernünftig hier in der Situation, ähm, das Spiel nicht höher zu ziehen, auch halt für das, für das me mentale Befinden. Wenn du jetzt nach diesem unglücklich Verlorenen jetzt so einen hinterher versenkst, wo du schon das Gefühl hattest beim Reizen, dass das vielleicht übertrieben ist, dann kannst du, ja, dann ist es eben so, ne? wie beim Skat, da kann dann auch irgendwann mal der komplette Nervenverlust drohen, auch der kann jedem Spieler mal drohen. Ne? So, also ich zumindest bin davon nicht gefeit. Mir war das Ding ein bisschen zu heiß. Beim Skat, das ist aber natürlich das Schöne, ist alles ein Risiko, ob du reizt, kann ein Risiko sein, da seht ihr das Kreuz 7, Pik 10 drin. Ähm, wenn du zu wenig reizt, ist es irgendwann halt auch ein Risiko, aber das ist halt ein sehr schmaler Grad. in dem Fall ja habe ich es eben wie gesehen weggelassen, denn ich verlasse mich hier zunächst mal zumindest ähm, versuche ich hier das Risiko gering zu halten, den Ball flach zu halten und zu gucken, wie weit wir mit einem möglichst tadellosen Spielvortrag so kommen und einem nicht übertriebenen Risiko so, Spieler 3 macht krank Bauern kommen, damit ist hier die Geschichte natürlich auch schon längst wieder erledigt. Ähm, Pik Ass hat er zu 5, Karo Ass hat er garantiert, in der Hinterhand wird er noch ein weiteres Ass haben, sonst wird mit nur zwei Farben der Grang nicht losgegangen. Ja, und damit geht es hier natürlich nur um Schneider oder Schwarz. Spieler 2 aufgepasst. Also ein schöner Hattrick hier von Spieler 3 und damit hat der plötzlich die Führung am Tisch übernommen. Bei mir irgendwie wie abgeschnitten alles. Jetzt habe ich hier nochmal mit. Ja. Mit einem Rollmops 18 geboten, gut ein Ast dabei, eine 10 dabei, sind aber auch schon, muss man sagen, eher so frivole 18. Absolute Test 18, erneut eher nicht so unglücklich, dass ich es jetzt nicht unbedingt bekommen zu haben, das wäre sicher ein Spiel, selbst wenn die ein oder zwei gute Karten, die man braucht, dann liegen, kann das noch ein heikles Ding werden. So harren wir der Dinge, ob wir hier vielleicht mal ein Spiel auch mal umbiegen können. Zur Abwechslung und Freude aller. Da kommt ein 0. Und das macht doch erstmal Hoffnung. So, okay. Karo, Karo da selber. Wir nehmen erstmal mit. Herz 8 oder Kreuz 8. Greifen wir in Herz 8. Da ist es schon passiert. Klingling, Glocke steht da oben, hole ich jetzt nicht runter. Also, Spieler 2, doch nicht komplett unverwundbar, hat einen verloren. So, und jetzt bieten wir hier 18. Plötzlich wieder ein bisschen Oberwasser, einmal 40 bekommen, hat sich die Karte gerade gedreht. Glauben wir an sowas, da ist das Pik Ass im Stock und das ist doch erstmal erfreulich. Damit haben wir ja eine sehr, eine Karte, die sehr ähnlich aussieht derjenigen, die ich eben verloren habe. Auch der sechs Sechstrümpfer mit, ähm, gut, diesmal habe ich zwei Buben, vorhin hatte ich nur einen, aber auch das Ass, Trumpf Ass dabei, ohne die 10. Einmal Ass, doppel eine 10 im Keller mit der Lusche nach oben. Also Karte sieht sehr, sehr ähnlich aus. Bin allerdings, muss man sagen, diesmal in Mittelhand. Das ist eine Nuance schlechter. Dafür keinerlei Gegenreizung. Das ist natürlich eine Nuance besser. So, also, immer noch wieder zu gut, um ihn anders zu drücken. Und jetzt guckt euch das mal an. Karo König, Lusch, Lusch und dann sofort die Dame hinterher. Und auf Einstich fliegt Kreuz Dame. Also Spieler 3 hier hat auch nicht mal richtig gezuckt nach äh, Ich kann ja die Karo 10 auch in der Hand haben, aber er spielt nicht das Karo Ass nach. Er denkt wohl, ähm, ja, wenn ich Karo König nicht steige, dann werde ich die Karo 10 auch nicht haben, denn das wäre dann äh, der offensichtliche Zug. Und Spieler 2 wirft Kreuz Dame. Also der hat nur ein Karo und Kreuz Dame kommt so schnell, war die jetzt auch blank. Dann hat er garantiert irgendwie auch ein paar Trümpfe noch. Irgendwelche, wie muss er ja 10 Karten haben? Also eine Eröffnung, die mich jetzt schon Schlimmes ahnen lässt. Okay, Karo Bube. Wahrscheinlich wirklich vier Trumpf zwei 2. Da ist es passiert. Und jetzt natürlich wieder eine Übergabe auf null Augen. Auch wieder in Herz 8 und 9. Fast identisch. Fast identisch. Ja, und ähm, da stehen natürlich noch zwei Trümpfe, die 10 und die Lusche bei. Spieler 2, mit anderen Worten, wenn ich hier steche, kriege ich mein Kreuz erst auch nicht durch, wenn er kein Kreuz hat. Ich kann hoffen, dass er noch einen König in der Hand hat. Ähm, Abwurf ist hier sicher meine beste Option. Klar, dann kann nochmal Karo kommen, aber es kommt direkt Kreuz 10. Und jetzt guckt euch das an, es kommt direkt Kreuz 10. Ja, ich habe hier keine Wehr und entscheidend natürlich auch noch der Trumpf. Rückschub ist möglich, denn ähm, auch das fast wieder identisch, aber selbst wenn ich jetzt hier noch äh, in dem Fall Trumpf 7 tauchen könnte. Spieler 3 passt hier auf, beschwert den Stich. Vorsichtshalber war gar nicht nötig, Trumpf 7 war ja schon weg. Aber er weiß, die Herz 10 braucht er nicht mehr, er wird seinen Kreuzkönig noch machen, Herz Ass geht rein. Und damit bin ich hier wieder äh, geschlitzt, amtlich. Äh, und das war einfach eine komplett totstehende Karte. Ne? An sich gut gefunden. Und jetzt stehe ich hier äh, mit 2, solchen spielen an die rübe bei noch 139 also wirklich ein bitterer verlauf sehr bitter bei den anderen kaum was abzuknabbern. knabbern 700 und 600 gut eben wurde auch mal 0 verloren aber alles klar auch zugeben dass eine gegenspiel habe ich spieler 3 ein bisschen fragwürdig geschenkt aber insgesamt sind wir doch hier hart bestraft worden. Das ist hier mein Gefühl. Jetzt müssen wir natürlich was tun. Hier eine gute Findung, auch das erste Mal. Wirklich wieder ein richtig schöner Ansatz in Vorhand. Ja, und jetzt ähm, gehen wir natürlich hier auf Schneider Schwarz. Können wir uns auch leisten mit dem Blatt. Ist unverlierbar, auch wenn alles dagegen steht. Denn ich habe nur drei Stiche abzugeben und kann es mir also erlauben, hier die Peak-Bilder beide umzuhalten. So, Pik 10 steht bestellt, immerhin 96 Punkte. Dann das bringt mich gerade mal auf 285. Also im Prinzip aus einer Liste, die wir diszipliniert gestartet sind, wo nicht viel los war, ist im Prinzip in, ja, in zwei Päckchen stehen wir kurz, kurz vorm Totalschaden. Ohne dass wir nun in den Spielen selber irgendwie uns was haben zu Schulden kommen lassen. Jo, das ist es schon wieder gewesen. Das war wieder ein schneller Vortrag. Also beide Spieler über 700. Ja, und jetzt ist die Karte hier auch schon wieder so ein bisschen eingeschlafen. Zwei Spiele, nur noch 285. Ja, da war es das mit dem guten Start. Gut gestartet, aber dann sehr, sehr stark abgebaut. Und damit ähm, heißt es dann sicher wieder in Serie 3, 4, 5 mal langsam anfangen, den Gashebel ein bisschen nach vorne zu bewegen. Also das eine oder andere Spiel, was ich hier zum Beispiel... Äh, jetzt noch gepasst habe, wenn mir das in den nächsten Serien noch vor wieder vor die Füße läuft, der Kreuzhand zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass ich dann jetzt schon aufgrund der sich langsam ändernden taktischen Situation gezwungen bin oder mich selbst gezwungen fühle, da ein bisschen mehr zu tun. Ja, kann für euch interessant natürlich werden, was die nächsten Serien bringen, aber jetzt machen wir das hier erst nochmal zu Ende. Trumpf dagegen, auch die lustige Konstellation mit dem Viererfeld und zwei Blänkern. Karo Ass läuft durch, also sehr wahrscheinlich blank. Ja, und hat denn mein Partner, und da ist es ein Siebentrümpfer. Guckt euch das an. Es ist ein Siebentrümpfer, wo wir nur diesen einen Trumpfstich machen. Pik Ass hat er auch schon gehabt, eine Karolusche hat er gehabt. Mit anderen Worten, es gibt noch genau einen Stich. Ja, bedauerlich. Da hat mein Partner sicher auch ein bisschen mehr Hoffnung gehabt. Aber ich kann jetzt nicht mehr mit Stichen glänzen. Trumpfass und zwei Bauern sind noch beim Alleinspieler. Oh, wenigstens noch mal. Vier Jungs im letzten Spiel. Braucht auch noch ein bisschen Verstärkung, das Ding. Ich sehe es schon vor mir. Pik, Dame, König. Oder irgendwie zwei Picken, ne? Das wäre es jetzt noch. Nein. Herz, 8, Karo, Ass. Das passt natürlich. Jetzt müssen wir hier noch mal kurz in den Tank gehen. Ne? Der Grang ist nicht unverlierbar. Und wir haben eine 18er Reizung aus Mittelhand. Also wenn hier irgendwie die roten Farben zu viert, oder Herz zu viert, Karo zu dritt, irgendwie so, ähm, dann, wird das, dann kann ich den wahrscheinlich auch abgeben. Aber jetzt bin ich schon dabei, dass wir hier ein bisschen Risiko gehen müssen. Also wenn Herz 3, 1 steht, dann wird es ganz schwer, das Spiel zu schlagen. Und wo Herz Ass raus ist, bin ich sofort Sieger. Und wo Karo 10 kommt, ist der natürlich sogar Schneider. Also, wenn Herz, äh, auf Herz erstmal nur drei Augen fallen, weil der nicht 4 zu 0 steht, dann haben sie drei Augen. Und dann könnten sie nur theoretisch noch auf 60 kommen. Also auch praktisch, wenn sie auf Karo den König mit einer Assschmierung und dem 10 nehmen auf 28 und auf die Herz 10 Ass und das andere Ass bekommen. Also sie brauchen dann beide dunkle Asse und brauchen den Karo König. Das heißt, da habe ich relativ ähm, gutes Gegenspiel. Also was immer dann kommt, wird wahrscheinlich von mir gestochen. Ähm, und dann wäre sicher erstmal Karo Dame die Fortsetzung. Wenn ich damit am Spiel bleibe, Herz König und dann im Zweifel Herz 10 raus und dann wird es schon recht schwer, den zu schlagen. Aber falls Herz halt zu viert gestanden hätte, dann mache ich hier im Zweifel auch einen ganz schlechten Eindruck. Also mit diesen beiden Spielen den Totalschaden noch mal abgewendet. 5 zu 2, 4,79. Das geht natürlich gerade noch so. Also mit der guten Vorlage aus der ersten Serie bin ich da immer noch bei 1.500 Punkten. Also gerade noch mit diesen schönen Spielen wieder ein bisschen saniert. Das, sagen wir mal, nehmen wir als positiven Trend mit in die nächste Serie und dann könnt ihr gespannt sein. In den nächsten Tagen mache ich hier sicher das nächste Video, wie es mir beim Rocket weiter ergangen ist. Danke euch fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich wie immer gut blatt.